Grüße Sie aus der Oase Steiners Kirchen. Ich stehe hier im großen Meditationsraum unseres Hauses und ich freue mich heute Abend für Sie etwas zum Weihnachtsfest zu sagen, zu spielen, zu musizieren. Ich habe mir überlegt, in dieser schweren Zeit ein Lied der Hoffnung. Es ist noch eine Brücke aus dem Advent hin zu Weihnachten. Zeit ist voller Hoffnung. voller Hoffnung Kerzen spenden Licht Worte voller Zuversicht künden allen in der Not Türen gehen auf Wolken regnen Heil Er kommt zu uns der starke Gott Er kommt Räube beginnt in Sicht, Sehnsucht soll Erfüllung finden. Gottes Geist bewegt die Welt, Mauern brechen ein, Licht vertreibt die Nacht. Er kommt zu uns, der starke Gott. Der starke Gott. Leben in Erwartung, spüren, lauschen, sehen. Der Propheten alte Träume rühren unsere Herzen an. Dürres Land blüht auf, krankes wird gesund. Er kommt zu uns, der starke Gott.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 Kommt zu uns, der starke Gott. Es ist der Gott, der als kleines Kind zur Welt gekommen ist. Und in diesem Lied wird schon deutlich, in diesem Kind steckt ganz viel Großes, steckt Beeindruckendes. Wir erhoffen uns so viel von diesem Kind. Und in diesen Tagen ist uns das bewusst geworden, wie hilflos wir sein können. Wie abhängig und wie angewiesen aufeinander, auf die Menschen, auf Vernunft, auf Beistand und Hilfe. Weihnachten soll Freude machen. Weihnachten ist ein Fest der Freude, auch wenn in diesem Jahr alles ganz anders ist. Wir erinnern uns an die alten Erzählungen. Damals sind die Hirten Gelaufen, Sie sind zum Stall geeilt. Es eilten die Hirten, so heißt das nächste Lied, das ich für sie spiele. Sie fanden den Stall, ein Stern zeigte ihnen den Weg. Sie fanden die Eltern, sie fanden das Kind, ein großes Geheimnis, das lebt. Mit dir an der Hand, du göttliches Kind, mit dir bin ich niemals allein. Mit dir an der Hand. Gehen wir unseren Weg, du Jesus wirst bei uns sein, du Jesus wirst bei uns sein, es sangen die Engel, ein himmlisches Lied und wunderbar glänzte die Nacht. Es freuten sich Menschen, es freuten sich Tiere, wer konnte, hat herzlich gelacht. Mit dir an der Hand, du göttliches Kind, mit dir bin ich niemals allein. Mit dir an der Hand, Wirst bei uns sein. Du, Jesus, wirst bei uns sein. Ein kostbarer Frieden umhüllte die Welt, erfüllte gesegnete Zeit. Gott schließt einen Bund in heiliger Nacht und hat uns zur Liebe befreit.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 Du Jesus wirst bei uns sein. Du Jesus wirst bei uns sein. Du Jesus wirst bei uns sein. Aus dieser Hoffnung leben wir, dass er bei uns ist. Weihnachten. Soll Freude machen, auch wenn in diesem Jahr alles so ganz anders ist. Auch wenn keiner Rezepte parat hat, wie es denn besser und noch mal schöner werden kann. Das Wichtigste ist, wir sind gesund und wir stehen denen bei, die keine Gesundheit haben, die möglicherweise krank geworden sind in dieser Zeit. Wir achten aufeinander, wir schauen aufeinander. Und vielleicht wird dann alles anders. Ein Lied aus meiner Sammlung heißt Kann sein. Ja, es kann sein, dass in diesem Jahr immer weiter alles anders wird. Es kann sein, dass im nächsten Jahr alles anders wird. Und wir hoffen, dass so vieles wieder besser und leichter wird.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 Wohnen im Stall, Frieden schenken überall, werden unsere Wünsche wahr, gibt es wahren Weihnachtssegen, wird die Hoffnung dieses Jahr auch uns selbst bewegen, kann sein, dass uns was völlig Neues blüht, am Weihnachtsfest nicht nur für das Gemüt, dass Herz und Kopf verwandelt sind, kann sein, dass dadurch unsere Welt gewinnt.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 in dieser Zeit, das ist das Leben. Stehen wir einander bei, gehen wir miteinander Wege des Friedens, der Gerechtigkeit. Ich wünsche Ihnen hier aus der Oase Steiners Kirchen, auch im Namen meiner Mitbrüder, der Missionare ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ein Fest voller Licht und Freude, so gut das in diesen Tagen möglich ist. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und viel Glück und reichen Segen im neuen Jahr. Ein Lied erinnert uns noch einmal an die Tiefe dieses Festes. Gott wird Mensch in einem Kind. Musik singen. Leben.